Ich habe Richtung 330 einen Waggon, wo Raketenartillerie draufsteht. Wer okay, ja, kommt? vor uns? Explosion. Feind voraus. Feuer wieder! Feind voraus. Ja, ich raus. runter! Ausweichen Einfach bekämpfen! Explodiert! Ja, zurück haben die Straße, wieder uh. okay, halt. Bradley ist auf dem Zug, du bist dann halt Nachschubmaterial in Form von Fahrzeugen geladen Einfach mal schnell drauf halten und dann weiterfahren und hinten, ich weiß, ich weiß, nee. Wir werden überholt Keine Sicht Ich weiß, nicht, wir werden wir Nicht großartig stehen da bitte, leichtes ATC hier gerade Wir wissen nicht, was in den Häusern lockt. Wir stehen gerade Fahrzeug zurück Ausrichten Nordwest Ausgerechnet. Okay, holt wir alle Trennung. Äh, wir fahren die Straße weiter Richtung West und nehmen die andere Brücke. Wir nehmen nicht diese Brücke. Dann links. Hm. links. mal so mit. Wiederholen. Und wir fahren Richtung West weiter und nehmen die westliche Brücke. Wenn wir haben mal einen Zeitverstand. Okay. Wir fahren gerade vor. 285 siehst du die eigenen. Wir fahren hinterher. Ja, alles klar. Meine also, da das das das so weit schnell der und das dann das nach ist rechts dran, um die Konvoi reihenfolge wieder einzuholen. Verstanden. Äh, lasst ein bisschen Platz hinter euch, damit wir uns hinter euch arrangen können. Das ist ein ja, dunkel. Ein Einmal Peng mal. Hab ich, habe ich kein Problem damit. Was passiert? Okay Leute, gut reagiert. Meine Kommandos Jetzt sind wir wieder Führungsfahrzeug. Ja.